Im Text der Drehschallmesser Stieh EDT9. Zunächst ist er einmal in einer unscheinbaren Verpackung, für die auch Ersatzteile geliefert werden. wollen wir mal sehen nun sieht er ja also aus in seiner Verpackung ganz viel an der Dachsteine wollen wir mal sehen hm Das Problem am EDT ist ja leider, dass man die Batterie nicht wechseln kann. Sie ist da angeklebt. Das stammt aus Indonesien. Das heißt, dass der Teil für immer und ewig an ist. Ah, vielleicht nicht ganz für immer, weil eben wie lange die Batterie hält haben wir noch eine Anleitung dazu mhm. Mhm. Ah. die Tabel hier ist für den direkten Zugang zum Sturm kann man den hier über das andere Kabel, diese schwarze Linie, per Funk auf 10 bis 20 cm Entfernung zur Zündung halten. Und dann kann er auch so ohne Kabel Funk gesteuert reagieren. Das wollen wir ja mal das ausprobieren? Und so stellt man ihn ein. 3 Sekunden gedrückt halten, bis dann dieses Menü erscheint. Dann nochmal 3 Sekunden halten, bis sich das hinstellt. Erwarten 3 Sekunden. Stellt dann nicht auf das Menü, welches Zündsystem er ja anstellen soll an. Also gibt es hier den Stil 2 Mix Motor. Also pro Umdrehung eine Zündung oder für den Viermix auch pro Umdehung Anschündung. Wenn man den nur eine Sekunde drückt, dann stellt man den einen auf Anschündung eine pro zwei Umdrehungen oder zwei schündungen pro Umdehung, zum Beispiel bei zwei Sündungen dagegen Ich denke wir werden die meiste die Zeit immer diese brauchen. Dann zwei Taktar, wie man ja weiß, pro Umdehung schündet. die Vorumfang dieses Kabel, das andere mit den EBT. Hm. und der Knochen Ja, und so soll das funktionieren. Mhm. Ja, das hält gut. Das hält gut. Bin ich mal gespannt. Jetzt testen wir den Stiel d EDT9 an der Jäger aus. Da der Drehzahlmesser nur direkt in Kontakt zum Strom gehen kann, muss man häufig auch mal die Abdeckungen abmachen. Er wird direkt an das Kabel oder an die Klasse geschlossen. Wir probieren es mit der Klasse. Oh, An muss man ja sagen, ja, ja, er reagiert man ja schnell. Jetzt testen wir ihn ohne Kabel aus. Wenn Raoul sich das anschaut, heißt es, mit dem Ja, die Leerlauf ist schlagartig weniger geworden. Dafür müsste er die für dieses Modell vorgesehene höchste zahl mit 12.500 Umgehungen wesentlich genauer. Nun probieren wir es mit dem Funkkabel, was beigeliefert wurde. die Kabel hier. Ah, ja, wir sind nicht hart, aber ich mache egal. <lacht> so. Damit müsste es auch gehen. Auch hier mischt er sehr gut mit dem Unterschied, dass die vorgegebene Hilfstehzahl von 12.500 Umdrehungen bei Gas bis auf 10.000 hochgeschnellt ist. Dies stellt ein kleines Risiko bei der Vergaseeinstellung und Hilfe des Stil EDT 9 dar kommt schließend auch auf die Umgehungen plus minus an. Dieser d Messer ist ohne Frage keine schlechte Sache. Er kann ohne Kabel, mit direkter Verbindung und mit einer Art Antenne gesteuert werden. Der dsl hat aber auch eine eingebaute Batterie, was der ja schwerwiegende Nachteil an dem Gerät ist. preis leistung kann man die zunächst nicht beklagen, aber man weiß auch nicht, wie lange die Batterie hält. Gut, ein großer Plus ist diese Anleitung hier. Auch für den Laien zum Teil verständlich. Dennoch könnte man noch ein paar mehr Angaben zugeben. Diese, dieser Schaltplan hier lässt noch ein wenig zu wünschen übrig. Aber er ist sehr schön anschaulich dargestellt. Insgesamt ein sehr guter Teil, um Vergaser anzustellen, aber auch um herauszufinden, wie viele Höhungen ein Zweitakter oder allgemein ein kleiner Motor macht, im Nährlauf sowohl als auch bei der Zahl. Ein Plus-Minus von 100 bis 200, um die ist völlig ausreichend. Kommt natürlich auch auf den Verwendungszweck an. Für den semi-professionellen Einsatz ist das Teil gut. Wie hier ein Messabstand von 10 bis 20 cm konnte im Test mit der Kettensäge Dolmar P32C leider nicht erwidert werden. Da mit diesem Punkt habe ich hier 10 cm weit überschritten worden sind. Ich würde eher sagen 5 cm sind angepasst. Das geht immer. Auch hier konnte der Abstand nur vage bestätigt werden. 5 cm sind sehr knapp. Ich würde sagen eher 4 cm. Aber insgesamt denn noch ein Nonenswertes Teil wird gleich vielen Plus und Minuspunkten.